Von meiner Kindheit an wollte ich mal in Kanada sein und das hat mich wundervoll empfangen. Ich habe ganz schöne Eindrücke gehabt, ich bin glücklich. Die Begegnungen mit den Menschen sind immer spannend. Was ich überraschend fand, dass jetzt die neue Musik sowohl in den USA als auch in Kanada eher konservativ ist, was wir jetzt bei uns gar nicht als richtig neu bezeichnen würden. Dass man eine ganz komplett klassische Notation verwendet, kaum ausbricht aus diesem äh, Schema von ganz und Halbtönen, vielleicht mal ein paar vierteltöne, dass es ganz wenig neue Techniken dabei gibt? Für mich ist eigentlich egal, ob das nun unter das Etikett neue Musik passt oder nicht, sondern nur, ob die Musik ähm, eine Idee hat, die sich transportiert und da hatte ich Stücke, wo mir das weniger einleuchtend erschienen und Stücke, wo es mir gut einleuchtend erschienen Und außerdem gibt es immer noch auch Stücke, die einfach nur Spaß machen, egal ob, ob da Sinn ist oder nicht. Und auch davon hatten wir was im Gepäck. Für mich bleiben die Erinnerungen ganz, ganz helle Erinnerungen. Viel Luft, viel Licht. Und für mich bleibt auch das Stück von, von Daniel <lacht> hängen. Also weil einfach wirklich, ich fand das sehr beeindruckend. Also da muss ich einfach mal Walter ein Riesenlob aussprechen. Oder eine also Wertschätzung. Der schafft es, dass man die Stücke um der Stücke willen wirklich aufführt. Also das schafft Walter immer, wo immer man musiziert, dann geht es um das gute Musizieren und äh, das reißt einen mit und dann ist es toll.